Willkommen zum Silvester-Special. Du bist ruhig eingestellt in äh, Gehäusebau. Gehäuse bauen. Hm. Jetzt ja, so. Das Plasma-Laut sprechen. <lacht> Also das dürft ihr jetzt im YouTube-Roboter nicht erkennen ist, oder? <lacht> Bin ich mal gespannt, ob wir es ob lassen dürfen. Es startet. Also, Hand gemacht von der Pike auf. Was haben wir gesagt? So, so, sogar im Zirkel haben wir mit der Hand angefeilt. Ja, ja, hier ist die Direktorin. Kontrollieren wir, ob wir alles richtig machen. Ja, die Mitte müssen wir finden, ne? Wenn es ein bisschen eiert, ist einer hat verkehrt, hat er Fritz gesagt. Schauen wir mal. Ja. Oh, ich dachte, die Schalten machen. Der ja, Rimpf ist gerade nicht angeschlossen. Geht's los? Nee, wie gesagt. Ach nee, ist weiß nicht, Ich hab den Zauberer gerade Ah, alles klar. Ich geh da wieder 6 runter um auf 6, ne? Nee. War also, doch was 12, oder? Nee, mach noch was. Das Zerfatz ist ja fast das Ding da. ja nicht so gut. So so so so so kommt die Hochspannung ja. dazu? Aber also, Axel, wenn sie bereit ist, ich kann ja jetzt nicht machen. Machen wir was da? wir was da ja, Du musst da anmachen. Ja, sobald ich hier anmache, sind die langsamer. Also, geht man du mal jetzt. So, dann mach ich zuerst selber ja. Jetzt sind ja. jetzt Jetzt zündet was. Geht verloren. Hier, hier drüben haben wir ein... ist. das hier drüben, ich sehe es doch zwischen. Ja, das hier muss zwischen. Ach so, das muss zwischen. Das ist meine Überspannung. Das ist schon das Punkt, hm. äh, Es brutzelt nichts mehr, die ne? Ist das Kabel abgenommen oder so? Nee. Ist das Kabel durchgehauen? Nee. Das war nicht hier verschoben, habe, oder? Lämmert wir ab, Alter. Hm. Wo war die Waage? Was denn? Also ich habe nichts verschoben, wo war das? Oder rein. hier war ich das Kabel weiter. Ja. Halt, ich du mal Ach, du das das Kabel oben reinstecken. reinstecken. Das Musst du die App Im Video auch noch oder? Ja, es ja, war doch waage, wo wir angefangen haben? Das, wie gesagt, dann waren wir dem Labor. Also so. Ja, es ist mehr Wasser, hat irgendwie mehr Wasser reingehauen. Ja, den ach so, die brauchen wir den mal so. Alter, what the fuck? Oh! Warte mal. Lass mal, nichts! Guck mal! Oh, lol! Hä? Sie ging ein bisschen höher, oder? Das geht! Nicht klar! Nee, nee, oder? Ja, doch! Krass! Okay, noch mal. das. Ach so, andrehen cool. ah. nee Ach, ich zieh den Rufleinkabel. Ja, warte mal. Aber so viel, das ich das mal Ich mach wieder das ab. viel mehr. Glaff das drauf? Ja. Jetzt, So? Sauber? Schwank. Mhm. Also, geht es auch mal wieder? Hier echt das Kabel hier. Ich sehe ja bis da hinten wahr? Ah okay. Oh, scheiße. Oh, aber die Euphorie, war kommst du da? Es schlägt es oben immer so schön über. Ne? Also, ja, in meinem Video was. ist es jetzt nicht so schön zu sehen wie bei also, dir. Guck mal, du. Gucken, ob da was ist. Okay, da ist was. Und oh, jetzt ist, ist es auch schön über hier. Ja, da war was. Das ist Das ist da ein Das ist ein mhm. cool. ja. ja, ne? so ja, ist noch Das Das fliegt. Das ist Das ist Das ist ein Das ist Das war nicht mehr langsam. Das hat uns gepackt. Das hat uns gepackt, Das du Schau ja, mal von oben drauf, mit Jetzt Was siehst du da dann? Wenn ich mir Fahrt wird, es sind gleich. Immer genau da, wo er halt ist. Da sind Ach, Magneten. hier drin ist ein Magnet. Genau. Und da dann halt die Spule so. Ach so. Und hier hat es an der Seite mal nicht vorhin gefunkt so ein bisschen. Deswegen, also da kommt auch einiges raus an Saft. <lacht> Scheiß. Das ist jetzt ein ganz normaler Alkoholstoff oder wie die Dinger heißen, ne, aus also, zwei Dosen. Aus ah, einer Dose? Äh, ja, zwei. Das sind doch schon zwei Dosen, also zwei Unterteile von Dosen, genau. Ah, okay. Ach so und ja, ja. Dann ja, ich da noch mal rein. Ja, wem es zu kalt im Raum sein sollte. Das Das, das, das, das, das ist schwer. Das ist, äh, das ist noch ein mit Dini ohne Transistoren, nur mit re-switch als power und als trigger du hast ja nur noch ein re-switch oder